anfang stolze Herrin am Perlenmeer, du Bohns-Krone, du Stadt aus Gold, was nutzt mein Ruhm, was all mein Soll, wenn ich die Fürsten der Städte begehr? Allanfahr, stolze Herrin am Perlenmeer. Gold, was nutzt mein Ruhm, was all mein Zoll, wenn ich die Fürsten der Städte bin?